Ähm, ja, was, was bei mir immer so da ist, ist, wenn ich zum Beispiel arbeite, so meinen Job mache oder wenn ich einen Haushalt mache oder wenn ich im Garten bin und so, dann ist, ist ja einfach immer irgendwas, dann bin ich ja einfach. Mhm. Ne? Und, aber äh, da ist nicht so ein Gefühl von... Äh, ja, also nicht so von Kontrolle, sage ich mal, da mache mhm. ich einfach was. Mhm. Und im Nachhinein, irgendwie haben wir das früher mal, glaube ich, gelernt, bei meinen Sinnenlagen, dass man nicht präsent ist. Mhm. Was, was kannst du dazu sagen? Also ich, ich habe immer das Gefühl, ich mache dann einfach was. Und das fühlt sich ja eigentlich auch gut an. Und äh, ja, dann, aber es, es ist nicht... Ich, da ist keine Instanz, die, die das ständig irgendwie beobachtet oder, oder so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. ja diese ähm, scheinbare Instanz ist einfach wieder nur eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit von wo aus gesehen sozusagen. Ja, von einem Standpunkt aus gesehen. Aha. Beobachterstandpunkt sozusagen. Ja. Okay. Die Präsenz ähm, kann nicht weg, weil sie das ist, was erlebt. Was ja. im Moment alles gerade geschieht. Und alles, was dann, gerade geschieht, ja, das Gärtnern, das, ist, das Kochen, ja. das, das ist äh, was, was bewusst ist in dem Moment. Ja, bewusste, äh, bewusstes Erleben, also zum Beispiel das äh, Gefühl von einer Karotte, wie, wie sich anfühlt. Ja, mhm. Ist in dem Moment ja was, was da ist. Das Einzige, was dann vielleicht nicht da ist, ist eine Reflexion darüber. Also, das, mir ist bewusst, dass mir das bewusst ist. Ja? Yeah. Ich, yeah. ich merke, dass ich das fühle, sozusagen dieses bewusste Bewusstsein. Es ist in dem Moment vielleicht nicht da. Aber was da ist, ist halt, sind diese Sinneseindrücke. Yeah. Inklusive eventuellen Gedanken von... Ich grad, genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Manchmal sind die Gedanken ja auch noch da, aber wenn ich dann bewusst bei meiner Arbeit bin, dann sind ja auch keine Gedanken da. Das weiß ich zum Beispiel, wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn ich mhm. irgendwie ein Problem habe und ich arbeite, dann ist das Problem ja weg. Ja. Ist ja gar nicht präsent. Ja. Also ist das, hat das. Naja, aber es gibt, halt, es gibt dann halt Gedanken wie zum Beispiel, hm, die nächste Karotte schneide ich vielleicht ein bisschen kleiner. Ja. Genau, das ist ja, ja, das ist ja was anderes. Einfach situationsbezogene Gedanken. Hast du, ja. Gedanken übers Hier und Jetzt. Ja. ja. Ja. Also, boah, das ist ja mal eine große Karotte. oder? Genau, ja? das ist ja, ja, Schneide ich das ab, lasse ich das dran? Ach, so, ja, die Gedanken sind einfach so begleitende Gedanken, ähm, die in der Situation bleiben. Ja. Die sich nicht darum kümmern, eines Tages werde ich die Meisterköchin sein. Richtig, ja? richtig. Ja. Oder warum muss eigentlich immer ich kochen, oder so. Ja, ja. Ja. Diese Gedanken, die sich auf... Wann anders und wo anders beziehen und auf jemand anders und so weiter. Ja. Und so ist es einfach, die Gedanken sind halt da, ähm, wie die Karotten. Und wie die Geräusche von dem Kochtopf. Ja. Und bei meiner Arbeit äh, kann ich ganz oft mitkriegen, dass ich da irgendwas mache. Ich habe mir das gar nicht groß überlegt, sondern irgendwie geht meine Hand dahin. Und dann sagen die Leute, oh, das ist genau die richtige Stelle ja. oder so. Ne? <lacht> dann, Ups, das ist ja interessant. Ja, ne? ja, ja. Dass das unglaublich ist unglaublich, ja. wie das in Wirklichkeit das Leben abläuft. Ne? Dass es dafür viel weniger Denken braucht und viel weniger ja. Worte, ja. als das Denken meint. <lacht> ja, das ist, das ist ja. wirklich unglaublich. Und da gibt es dieses, ähm, wie du es jetzt beschrieben hast, einfach da ist nur das ähm, Kochen zum Beispiel oder nur das äh, Berühren, Massieren ja, oder das Gärtnern und, und mit den Gedanken, die da dazugehören, ohne ein Zentrum, was das steuert oder ja. so. Ja. Da ist einfach nicht so ein Unterschied zwischen der Hand und der Blume und der Karotte und was weiß ich, das ist einfach ein Gesamtgeschehen. Ja. Und ähm, wenn dieses Gesamtgeschehen bewusst wird als das, was es ist, ja, also so als, das ist, das ist dieser Moment ähm, in der Offenheit oder die Offenheit, die, die sich als das zeigt, ja, dann ähm, kann das... Ähm, noch irgendwie intensiveres, ein intensiverer Genuss sein oder so. Ja? Weil einfach, jetzt ist nicht nur die Erscheinung, sondern das, was sie erlebt, oder was sich als das alles zeigt, das Bewusstsein, dieses Gefühl von Präsenz, ja, entfaltet sich jetzt durch die Karotte, durch die Hand. Und so weiter. ja Statt dass da Karotte und so weiter ist, ist irgendwie so diese Absolutheit, so wie göttliche Präsenz, die sich als Karotte zeigt, sozusagen. Ja. ja. Genau. Und wenn das so erlebt wird, ist es sehr, sehr erfüllend. Und wenn es nicht so erlebt wird, ist es Gärtnern und Erscheinungen und prima. Ja. Ist nicht irgendwie, es ist keine Bedingung, ja, dass ähm, dieses, die ähm, Bewusstheit sagt nicht die ganze Zeit schau mich an, schau mich an, schau mich an oder sowas, sondern okay, da sind die Erscheinungen und die, und die ähm, macht für die Bewusstheit nichts die ist also oder fürs Bewusstsein nichts das ist sowieso da aber für den Organismus ähm, kann es sein wenn die Aufmerksamkeit sich dem dem Bewusstsein zuwendet, dass es für, das, für den Organismus einfach ein Gefühl von Erleichterung ist und von Weite und von äh, Geborgensein und Liebe, ja, ja. Ja. dass es eine Resonanz im Organismus gibt auf diese Offenheit, auf diese Weite, die sehr, sehr heilsam ist und sehr, sehr friedlich und schön. Und dadurch wächst dann, um es jetzt mal so Ursache-wirkungsmäßig zu beschreiben, dadurch wächst die, das Vertrauen in diese Offenheit, in der das alles auftaucht, die sich sozusagen um alles kümmert. Man hm. könnte auch sagen ins Leben. Vertrauen ins Leben, ja. ja. <lacht> über das Clan, muss ich eine kleine Anekdote reinbringen, über das Clan habe ich so was Schönes gehört, <lacht> Da hat unsere Rinpoche, der hat er erklärt, gell, wenn man Pläne macht, ja, dann soll man schön aufschreiben auf dem Zettel, das soll das falten und dann in die Hosentasche oder eine Schublade stecken und äh, sich dem Leben so überlassen. Fand ich auch schön so. so. Ich liebe so Gedankenkonstruktionen. Gedanken ganz, <lacht> ganz unadweitisch. <lacht> ja, nö, es ist einfach halt ein Spielzeug, wie jedes andere, weißt du, so ja, na, Mensch, wie so, so ein Modellflugzeug oder sowas. Ja, ja und ich habe ich hab die letzte Zeit in, in, entdeckt, ich habe so Freude, mich auszudrücken, gell? ich habe jetzt so ein bisschen so eine Brieffreundin, die allerdings nicht so wie ich und so, aber, aber <lacht> da habe ich mal gedacht, hier, du hast ja die ganze letzte Zeit immer nur so, nicht denken, nicht denken, Du hast dir ja echt was vergeben, ja, weil, das, weil das schön ist, ja, äh, versuchen, was, was in Wort zu fassen, so, dass, es, dass man bis, bis, bis man spürt, es, ist, äh, es stimmt, was man so sagt. Mhm. Also beim Schreiben gelingt es mir halt manchmal. Mhm. Da habe ich mir echt was vergeben gehabt. Ja, das einfach kann eine Vorliebe sein. Es gibt genug Leute, die eine äh, Vorliebe für Stille haben, ja, also Leute, die ähm, zum Beispiel möglichst wenig mit Radio, Fernsehen zu tun haben wollen oder mit äh, Smalltalk zu tun haben wollen und so weiter oder überhaupt mit Worten halt. Ja? Also wie du ja. sagst, nicht denken oder so. Der Hauptgedanke ja. ist nicht zu denken. Ich ähm, Also für mich ist es irgendwie dass ich mich so ein bisschen orientiere, so ähm, sich nicht mit überflüssigen Sachen aufhalten. Ja. Und das, äh, das kann jetzt natürlich sein, dass äh, das Denken eine Menge überflüssige Sachen äh, beinhaltet. Einstellbarer bereithält. Ja. ja. Also ja. Und da spricht auch nichts dagegen. Wie gesagt, das ist halt wie äh, Modellflugzeug. Ja. Hm. Mai, wenn ja. jetzt hinfliegt und jetzt bekommt der Looping und so weiter, ja, und es läuft besser als das letzte, was weiß ich, ja. So, ähm, aber es ist, ist aber eine, einfach nur ein, ein, ein Hobby sozusagen. Ja. Spielzeug, ja. ja. Und es kann sein, also sagen wir sowas wie äh, eine Karotte oder, oder ein Garten, Blumen und so weiter, ähm, da sozusagen aufzuwachen zu. Da ist diese Lebendigkeit dieses Moments. Ja. Das ist, erscheint mir sehr viel, also sozusagen von diesem Traum der Erscheinungen aufzuwachen, erscheint mir äh, sehr viel äh, äh, naheliegender als ja, von dem ja. Traum der Gedanken in dem Traum der Erscheinungen. Weißt du? Also für die meisten Leute ist das Erwachen aus den Gedanken zu dem, was wirklich da ist schon eine ziemlich große Sache. Ja? Ja. Und wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Brigitte, wenn, wenn äh, das Erwachen vom Kochen sozusagen zu... da ist, Das sind alles Erscheinungen in dieser Offenheit. Es ja? ist einfach das Erleben von Präsenz, ja. statt von nur Kochen sozusagen. Ja? Und das erscheint mir, dass das äh, sehr viel leichter ist, einfach nur beim bei den Erscheinungen, bei den wirklich Sinneseindrücken zu dieser Präsenz zu erwachen, als in Gedanken spielen und in Gedanken, in Konzepten und so weiter. Weil dann ist, es, dann ist es immer, ja, zu diesem Thema hat der und der das und das gesagt und so weiter. Und die ganze Aufmerksamkeit oder sehr viel von der Aufmerksamkeit ist in den Gedanken. Ja, vom direkten Erleben weg. Genau. Und dann ist es sozusagen zurückzukommen zum direkten Erleben. Okay, da sind diese ganzen Sinneseindrücke, da sind die... Da ist die Energie im Körper zum Beispiel. Aber der Körper und die Sinneseindrücke, wo man sich so leicht drin ergeht und dann äh, Raum erlebt, weite Offenheit, ist ja eigentlich auch nur ähm, so wie die Gedanken ein, ein ja, nicht, nicht das eigentliche Ich. Das ist kein Ich, das ist kein... Das ist einfach Sinneseindrücke, das ist äh, Spiel der Erscheinungen. Und mhm. Spiel, ich kann haben, Spiel der Erscheinungen, der Erscheinung, Spiel der Gedanken, das ist ja beides Samsara, sagen wir mal. Wisst ihr was mit Samsara? Ja, eins von diesen vielen Konzepten. Ja, eins von diesen vielen Konzepten. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Nur weil ja. es Sanskrit ist, ist es trotzdem Konzept. Ja? ja, das ist einfach Spiel der Erscheinungen. Hier beides spielt die Erscheinungen und. Wir sagen aber, ähm, ja, so mit Körper und direkt mit den Sinnen wahrnehmen, nicht denken dabei, das ist es, äh, be zu bevorzugen gegenüber dem, ähm, zum Beispiel ein Gedicht lesen oder ein äh, Roman genießen. Ja, zu bevorzugen, also was ich äh, gerade gesagt habe, ist, es, ist äh, es erscheint für die Aufmerksamkeit leichter, naheliebender, ja. natürlicher, von dem aufzuwachen, zu, zu diesem Gesamterleben, zu dieser Absolutheit des Erlebens. Ja? Da ist etwas, was erlebt, was ist es. Kein Objekt. Ja? Pure genau. Lebendigkeit. Mhm. Genau ja, so das wie die Und das kann durch ein Gedicht zum Beispiel auch kommen. Ja. Wenn das, äh, zum Beispiel, wenn wenn das, weißt du, Gedanken haben so die Tendenz, sich zu isolieren von dem, was sonst erlebt wird. Ja? Ja. Wenn du eine Blume in deinem Garten hast und du spürst sie, dann ist trotzdem kann, das, kann dieser ganze Garten und alles, was da ist, an Sinneseindrücken, der Duft und die und das Licht und der Wind und so weiter, es kann alles weiterhin da sein. Bei Gedanken ist es sehr schnell, dass, dies, dass das gesamte Leben in den Hintergrund geht und es geht von diesem Gedanken zu dem Gedanken. Ja? Also zum Beispiel ein wirklich schönes Gedicht. Von Rilke, der hat doch auch noch eins geschrieben, oder war das Hermann Hesse? Ja, und dann warte ich, schau mal nach. Und das geht von einem Gedanken zum nächsten Gedanken und so weiter. Und ähm, was da in den Hintergrund geht, ist nicht nur die, äh, die Schritte zum Buchregal, wo ich zum nächsten äh, Buch gehe, ja, wie sich die anfühlen und wie, die, wie die, der Boden knarzt, wenn ich da drüber gehe und so weiter, wie das Buch riecht. Ja. Mhm. welches Gefühl das Gedicht in mir geweckt hat sozusagen was ja, es für eine Resonanz gab Sondern einfach, es kann sehr leicht sein, dass es, dass es sich so in intellektuellen Spielereien verliert, die einfach ziemlich isoliert scheinen vom Gesamterleben ja. Ja. und das ist einfach halt ähm, und wenn man in diesem wenn die Aufmerksamkeit in diesem Gedankenmodus ist dann scheint es so dass das einzige, was jetzt wirklich verlockend ist der nächste Gedanke ist Dazu fällt mir ja, eine ja. Geschichte ein. Ja? ja, ja. Und dass es dann darum geht, dann irgendwie nahhafteren Gedanken zu finden. Ja, oder das noch zu übertreffen. Das oder zu so. übertreffen, in diesem Modus drin zu bleiben halt. Der sich aber von vornherein irgendwie isoliert und unvollständig anfühlt und deswegen nach dem nächsten besseren Gedanken sucht, nach der nächsten Erkenntnis, nach dem besseren Konzept, nach der Klarheit über das und das. Und das ja. spielt sich aber alles in, in Gedanken ab und, das, und schafft so eine Parallelwelt, die äh, schlagartig aufhört, wenn die Gedanken aufhören. Nur die Gedanken sagen dann, huch, und haben die Tendenz, einfach gleich weiterzudenken. Ne? Mhm. Weil eben da fehlt dann, äh, in Gedanken fehlt oft dieses Vertrauen in, wie ist es, wenn es still ist. Die Gedanken sagen, huch, Stille. Aber da fällt mir was ein. Stille kann ja auch gut sein, hat der und der gesagt. Ja, und dann geht es geht nicht weiter. Die, gesagt, ja. Ein Spiel. Die Luft ist still, als atmete man kaum. Und dann begeistert man sich so sehr dafür, dass man noch ein Gedicht, und noch ein Gedicht, und weiter. Und dann will man es dem erzählen. Dem erzählen ist eigentlich von dem, was da in dem eine, in der einen Zeile davon gesagt wurde, ist man schon wieder weg. Genau. Und ein Gedicht, ich liebe ja Gedichte, ich lese mhm. viele Gedichte, ich schreibe manchmal welche und ähm, in einem Gedicht kann es sein, die Luft ist still und die Aufmerksamkeit geht darauf, dass die Luft wirklich still ist. Ja? Die Luft sagt nichts. Und dann hat das Gedicht ähm, sich entfaltet im Erleben sozusagen. Mhm. Im Gegensatz zu dieser intellektuellen Analyse, weißt du, so wie jemand, ja, ja. Um, um jetzt mal über Musik zu reden, ja? du kannst da drin sitzen als der super gebildete Musikkritiker mhm. ja? und sagen, okay, das ist jetzt, äh, das Adagio gibt jetzt irgendwie so eine Reflexion vom ersten Satz, wo es äh, im Allegretto die Oboen diese Stimme gehabt haben und so weiter. <lacht> ja? Und das, ist, das stimmt alles und das ist eine messerscharfe intellektuelle Analyse. Aber es ist, aber die Musik entfaltet sich halt in der Resonanz, in der Offenheit, die das, die das hört und was, was, was es für eine Resonanz im Organismus da drauf gibt. Und das kann nicht ersetzt werden durch das Verstehen vom Wechsel der Tonart und vom, der Vorgeschichte des Dirigenten, der eigentlich aus dem Klassizismus kommt. Und, ja, ja.